Was? 84 Euro Gebühren, Bescheid! Viel Arbeit bringen, wo ich jetzt alleine fahre. Vielleicht kann ich, pass mal auf, guck mal, das ist hier YouTube live und Instagram live. Boah, guck mal, ich kann... Wir sind live in live. Das ist ja live in live. Sieht aus wie Pac-Man. Die Idee gehabt. Ich kann jetzt hier, also ich habe mir so eine Folie auf den Schreibtisch geklebt, pass auf. Da. Und jetzt kann ich mit so einem geilen Folienstift einfach da drauf schreiben und das wieder wegmachen. Super. Super. Es gibt ja so Menschen, die sind so ordentlich und die schreiben sich immer alles auf so, auf so Zettel auf und so. Wisst ihr, was ich meine? Echt ja, nicht so. Ich bin mehr so der. Also ich gebe zu, Heute ist es echt ein bisschen früh für mich. Verdammt früh. Ich äh, werde jetzt gleich mit dem Ruben telefonieren aus Barcelona. Dem machen wir nämlich zusammen diese Virtual Reality Geschichte. Und danach werde ich erstmal einen Kanal -Trailer machen. Ich habe festgestellt, ich habe nur so einen alten Kanal -Trailer von vor einem Jahr. Ist ja gar nicht cool. Also werde ich mal einen neuen Kanal -Trailer eben machen. Und ich schneide euch auch noch das Video hier. Und danach habe ich Fahrstunden. Ich hoffe, ich schaffe das bis dahin. Ja, weiß ich noch nicht. <lacht> also, ich habe mir gerade auch Brötchen mitgebracht, aber ich glaube, so eine Pizza von gestern, wisst ihr, ist nicht zu unterschätzen. Really, really, really, really good. Ich muss mal die Briefe ja aufmachen. Die Stadt hat mir einen Brief geschickt. Diese Briefe sind immer so geil, kennt ihr das, wenn diese grauen Briefe kommen? Und man denkt mal so, das habe ich jetzt schon wieder gemacht. Ich guck mal rein. Ah, der Bürgermeister. Die Notausgangstür zum Flur wurde noch nicht eingebaut. Was? 84 Euro Gebührenbescheid! 84 Euro. Da kommt so ein Typ hier rein ne, und sagt: Oh, die Tür ist ja noch gar nicht eingebaut. Ich sage: Ja, die kommt auch erst heute. Die wird auch heute erst eingebaut. Auch dann gehe ich wieder. Der ist ja teurer als im Club Chantal, hier der Typ. Wahnsinn. Für einmal äh, Tür auf, Tür zu. Die Nuss also ihr, ihr habt es ja gesehen. Die Tür ist drin. Die Tür ist drin. Na? Der Patrick nämlich die alte rausgerissen und die neue. Ja. Ja. Diese grauen Briefe meinte ich. Genau. <lacht> Glaube ich, ich mache mal hier so ein Instagram-Live-Video. Ich gucke mal eben. Pass auf hier. Wenn ich So. Live-Video. Jetzt steht hier, du bist jetzt live. Wow, ich stelle das mal neben jeder. da das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Oh, nein. Ah. Apo, ah, Alter. <lacht> Und, ja, schläfst du nicht? Ja, übrigens. Was war gestern? Ja, gestern war. Äh, gestern war ganz schön lange. Gestern war ganz schön lange. Das ist übrigens die Pizza von gestern Abend. Ich war noch bis. Nicht schlafen?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 Dann, äh... Morgen! Dann äh, würde ich noch zwei, drei Fahrstunden mit dir live machen. Ich glaube, das ist witzig. Kann ich eigentlich zurückwinken hier? Weiß das jemand? Nee, kann ich nicht, ne? Ah, so geht das. Jetzt kann ich euch zurückwinken. Du hast Isabel zurückgewunken. Zurückgewunken. Mach, oder so, ne? Habt ihr irgendjemand irgendwas, was er sehen will? Was ich machen soll, kann, tun? Biegen, ziehen, drücken, biegen. Über die Fahrschule und so ein Kram. Habt ihr irgendwas, wo ihr, also nicht jetzt mit dem Hund gehen oder so. Habt ihr da was, was ihr sehen wollt? Ein Tag in deinem Leben, Alto Belly. Ein Tag. Das ist ja eine 18-Stunden-Dokumentation. So also eine Speicherkarte habe ich gar nicht. Ich nehme euch mal mit, so durch den ganzen Tag, wenn ich so morgens aufstehe und dann, das könnte sein. Da würde ich dann die gleiche Frage nochmal stellen und dann kann man das dann in die Kommentare schreiben und so Kram. Cool. Dies Fahrschule sieht auch zu, ich winke euch allen, bing, bing, dies Fahrschule, du bist in der anderen Dies Fahrschule, ne? deswegen kannst du zurückwinken, oh ich krieg sogar eine Palme. Am Samstagmorgen, mehr wollte ich eigentlich gar nicht, dann trinke ich jetzt hier in Ruhe noch mal einen Tee, ich wünsche euch dann ein äh, schönes Wochenende, passt auf euch auf, moin, äh, liebe Grüße nach Gera, ja, und äh, passt auf euch auf und macht euch ein schönes Wochenende, bing, dann bin ich nämlich auch schon wieder raus. Tschüssi. So, ein Tag in meinem Leben. Ja, da werde ich mal drüber nachdenken. Vielleicht mache ich das mal. Aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr das auch in die Kommentare hier drunter schreiben, ne? Was, wenn ihr mal irgendwas haben wollt oder sowas oder sehen wollt oder irgendwelche Videos über was weiß ich, Anhänger oder wie man parkt oder und so weiter oder welche Turnschuhe ich beim Autofahren trage, dann könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Und ansonsten könnt ihr auch einen Daumen nach oben da lassen. Und ansonsten könnt ihr das auch da abonnieren. Ja, und dann wünsche ich euch einen schönen Samstag. Mich baut das Wetter nicht so geil, guck mal. Naja, machen wir das Beste draus. Passt euch auf. Ihr euch lieb. Tschüss.